Weniger Ausbildung im Betrieb, mehr Schwierigkeiten nach der Lehre. Die Corona-Pandemie hat auch Berufsbildung getroffen. Darum hat die ETH zusammen mit Justi zwei Jahre lang die Lehrstellensituation Situation beobachtet. Welche Veränderungen wir auch noch in Zukunft werden spüren, erfahrt ihr heute von Thomas Polli von der ETH. Ich bin Marc Purchert und das ist die siebte Folge von Inside Berufsbildung. Thomas, schön bist du da. Hallo Marc, freut mich, dass ich hier bin. Thomas, wer bist du und was machst du im Alltag für Berufsbildung? Ich bin der Director des Swiss Education Lab, der Professur für und Wir machen Statistiken und Analysen rund ums das Bildungssystem Schweiz, wobei wir uns auf arbeitsmarktorientierte Bildung fokussieren. Gut, Was du für konkrete Statistiken und Analysen gemacht hast, möchten wir zusammen anschauen. Ihr habt vor zwei Jahre das Forschungsprojekt Lehrstellenpuls zusammen mit Justi auf gestellt. Kannst du mich kurz erklären, um was geht es da so genau? Vor zwei Jahren sind wir in der Situation, gesehen, dass die Corona-Pandemie angefangen hat und wir nicht wirklich gewusst haben, was das für die Berufsbildung bedeutet. Man konnte sich Horrorszenarien vorstellen, dass keine Lehrstellen mehr angeboten werden, dass der Lehrstellenmarkt nicht mehr funktioniert, dass Lehrling keine Ausbildung mehr bekommen. Man hat es nicht gewusst. Und das ist immer etwas Gefährliches, wenn niemand weiß, was los ist, weil man dann nicht weiß, wie man reagieren kann. Und in dem Moment, eben, du hast jetzt gesagt, man hat Horrorszenarien auch ein bisschen vorhergesehen. Für, für wer haben die vor allem den Lehrstellenpuls auch gemacht, um wie am Laufenden zu bleiben? Wir haben den Lehrstellenpuls für alle die, welche konsibieren, wo wir Entscheidungen treffen in der Krise. Also das sind die verschiedenen Verbundspartner, das ist, das ist der Bund, das sind Kantone, die Firmen die oder die Lehrlinge, die Berufsberatungsstelle, einfach alle, wo die innerhalb von der Krise Informationen brauchen, um mit der Krise umzugehen. Und was haben da gesagt? Brauchen dafür Informationen? Wir haben gesagt, wir brauchen Informationen zu verschiedenen Teilen. Wir brauchen Informationen zum Lehrstellenmarkt, wie er funktioniert. Wir brauchen Information zu den aktuellen Lernenden, wie geht es den Lernenden, die jetzt gerade in der Lehre sind. Und wir brauchen Informationen zu den Lernenden, die abschließen und in den Arbeitsmarkt eintreten. Ihr habt ja dann die Informationen über jeweils monatlich sammeln. Wer, was war eure Zielgruppe? Wer haben ihr konkret jeweils monatlich gefragt? Genau, also wir haben Informationen zu wählen was eigentlich an der Basis was in der Firma abgeht und wir haben dann dank einer bestehenden Kooperation mit Justi haben wir in extrem kurzer Zeit können eine Befragung von Firmen aufsetzen wo wir dann jeden Monat gemacht haben also wir haben in der Firma haben wir Leute die eben Personal schaffen wir haben Berufsbildner und auch Leute, die Firmen führen, die CEOs und die Founders. Also ist das auch sehr schnell entstanden? Wir haben wie gesagt, man muss jetzt reagieren, man muss Zukunft ein bisschen probieren, hervorzuzeigen. Ja, also aus unserer Sicht ist das extrem schnell gegangen und wir haben im Verlauf der Bevölkerung dann auch immer wieder gelernt. Also wir haben das Glück gehabt, dass. Durch die Kooperation hatten wir haben im Schnitt etwa 2000 Firmen, gehabt, die hier bereit waren, diese Fragen zu beantworten. Und Wir haben die jeden Monat befragt und haben sie jetzt 25 Mal durchgeführt. Gut, das heißt, ihr habt sie befragt, du hast gesagt, das Angebot war das Thema während der Lehre, aber auch nach der Lehre. Was habt ihr konkret gefragt, die Firmen? Eine Frage, die man kann haben, ist, wie viele offene Lehrstellen gibt es, wie viele besetzte Lehrstellen gibt es, wie sieht die Situation vor der Lernenden aus, was Ihre Aktivitäten, sind Sie im Homeoffice, sind Sie, haben Sie überhaupt keine Prä Ausbildung und dann auch, eben auch Fragen dazu, wie schwierig ist der Arbeitsmarkt Arbeitsmarkteintritt. Jetzt haben wir ja gestern ein Webinar gehabt und ihr habt eigentlich, oder du hast es präsentiert, zwei Jahre Lehrstellenpuls, was sind so ein bisschen die Erkenntnisse, was sind die Vorhersagen. Ähm, wir wollen heute nicht groß zurücklegen. Ich glaube, wichtiger ist auch für die Firmen, für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, wie sieht die Zukunft aus? Zuerst gleich, aber ein kurzes Fazit. Wir wollen ja etwas aus dieser Zeit lernen. Generell, wie würdest du sagen, die zwei Jahre Pandemie, wie war das für Berufsbildung? Wie hat sich die Berufsbildung geschlagen? Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass sich die Berufsbildung sehr gut geschlagen hat. Die Horrorszenarien, die ich vorher präsentiert habe, sind nicht eingetreten. Wir haben zum Beispiel auf dem Lehrstellenmarkt gesehen, dass es dort relativ gut gegangen ist. Die unsere april hat gezeigt, dass 80% der Firmen gleich viel oder mehr Lehrstellen für das 20%. 22 Anbieter als im 2021 und insofern sehen wir, dass eigentlich das Lehrstellenangebot auch während der Pandemie und auch jetzt dann nicht eingebrochen ist. Wieso glaubst du, ist das so? Ich glaube, eine Lehr ist eine Investition der Firmen, eine Investition in die Zukunft, ins Humankapital von der Zukunft und ich glaube, Sie haben auch in der Krise gesehen, wie wichtig es ist, ins Humankapital von der Zukunft zu investieren. Wir haben auch gesehen, oder das haben wir gestern auch gesagt, sind rund 73 Prozent der Lehrstellen aktuell besetzt für den Sommer. Wenn man zurückschaut auf ein paar Jahre, ist das ja auch im also heißt Das eigentlich, die Besetzung ist auch relativ gut weitergegangen, nebst dem Angebot. Die Besetzung ist relativ gut weitergegangen, wir haben aber jetzt eigentlich relativ tiefe Wert. Also wir haben vor einem Jahr haben wir Wert von ungefähr 83 Prozent. Das heisst, während der Pandemie sind die Lehrstellenbesetzung die und der Lehrstellenmarkt sehr gut funktioniert Im Moment zeigen unsere Daten eigentlich eher, dass es eine schlechtere Besetzung gegeben hat. Und das ist sicher eine Frage, die uns in Zukunft auch wir beschäftigen wird. Wieso ist das so und wird sich das in den nächsten Monaten noch korrigieren? Also das ist eigentlich ein rechter Widerspruch, oder? wenn du sagst, die Besetzung hat besser funktioniert in der Pandemie. Ähm, hast, du hast du eine Vermutung, wieso das jetzt so ist? Wir haben das gestern im Webinar diskutiert es sind verschiedene Hypothesen im Raum. Eine Hypothese ist, dass in der Pandemie sozusagen Leerstellen besetzt worden sind, wo man gerade bekommen hat. dass also, dass dort sehr praktische... Einstellung Eine andere Option ist, dass es sehr viele Lehrstellen gibt und dass eigentlich das gute Funktionieren vom Lehrstellenangebot dazu führt, dass jetzt eigentlich nicht so viele Lehrstellen besetzt sind. Aber um ehrlich zu sein, ich habe noch keine gute Antwort auf das, sondern kann da nur spekulieren. Aber du meinst, es könnte sein, dass in der Pandemie die Firmen und auch die Jugendlichen so ein Respekt haben und einfach gesagt haben, hey jetzt haben, wir, wir haben so ein Match in dem Sinn zwischen Betrieb und Jugendlichen. Jetzt dann wir doch den Vertrag unterschreiben. Genau, das ist eine mögliche Erklärung. Okay, gut, spannend. Also wir haben, Du hast jetzt das Angebot gesagt, wir haben jetzt die Besetzung angeschaut, die soweit eigentlich nicht in diesen Horrorszenarien entsprechend eingetroffen ist. Jetzt, aber ganz generell, das ist eine Pandemie, die jetzt seit zwei Jahren dauert. Das haben ja die Jugendlichen schon auch, das haben ja die Jugendlichen sicher auch gespürt oder auch betrieben. Was haben die da für Feedbacks bekommen von den Firmen? Es sind ja auch Betriebe die geschlossen werden als Beispiel. Genau, also wir haben Betriebe gefragt, ob die lernen der Kompetenzverlust, was sie haben, können aufholen. Und Ergebnis zeigen, dass die Ergebnisse sind einerseits positiv und andererseits negativ. Die Ergebnisse zeigen, dass der Kompetenzverlust vermutlich nicht riesig ist. Sie zeigen aber auch, dass die Jugendlichen, die in der Pandemie ausgebildet wurden, vermutlich nicht gleich viel Kompetenzen erworben haben. Also es gibt einen Kompetenzverlust bei den Jugendlichen, die in dieser Zeit haben die Ausbildung machen Kann man das auch ein bisschen auf die verschiedenen Branchen anschauen? Es ist ja doch sehr, denke ich, unterschiedlich. Unsere Ergebnisse zu der Kompetenzverlust ist eigentlich, dass die Unterschiede zwischen den Branchen nicht so groß gesehen. sind. Und unsere Erklärung dafür ist, dass es grob gesagt so ein bisschen zwei Typen von, äh, von Problemen gibt. Das eine Problem ist das, was man sofort denkt, nämlich dass der Betrieb geschlossen wird und dass die Jugendlichen keine betriebliche Ausbildung mehr erhalten. Ein typisches Beispiel ist die Gastro, wo zugegangen ist und man gar keine Möglichkeit mehr hat, um eine betriebliche Ausbildung zu erhalten. Dort muss man aber auch sehen, dass das relativ kurze Zeitperioden sind. Etwas anderes, was wir sehen, ist, dass Homeoffice etwas ist, was in gewissen Branchen und Berufen, wie zum Beispiel der Informatik, ein relativ permanentes Phänomen war. Und wir haben uns das in einer Studie angeschaut und sind zum Schluss gekommen, dass Homeoffice, durchaus einen negativen Einfluss auf die von der Jugendlichen hat. Ich würde gerne noch mehr auf das Sommerfest eingehen, aber die Gastro, die du jetzt angesprochen hast, wahrscheinlich kann man sagen, ist das die Branche, Gastrohotel, die am meisten, trotzdem die Jugendlichen auch betroffen waren. Weil, wie du sagst, es sind Betrieb geschlossen wurde, Ich denke an Hotels, die effektiv zugegangen sind. Das heisst, die Branche, das wird, hat es dieser Branche auch nachhaltig geschadet in dem Sinn, die Pandemie? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind an einem Bericht daran, wo wir das im Detail probieren anzuschauen. Und dabei ist eine Schwierigkeit, natürlich zu erkennen, wie viele sind, sind langfristige Trends sind und inwiefern sind die von der Pandemie noch verstärkt worden. Der Kompetenzverlust wird ja darauf auf zurückzuführen, dass sie weniger im Betrieb waren. sind, dass sie weniger Betreuung? Hatte. Oder ist das, ist das der Hauptgrund? Das ist sicher äh, ein wichtiger Grund. Die, äh, und eben, es gibt wie zwei Arten davon, dass Leute nicht präsent sind. Das eine ist, sie sind gar nicht präsent und haben keine betriebliche Ausbildung, oder dann aber auch im Homeoffice. Und ich glaube, das ist dann auch für in Zukunft, ist das etwas, wo man sich bewusst sein muss, dass dass das Homeoffice für die Jugendlichen nicht trivial ist. Wir können die Jugendlichen, die im Homeoffice sind, können auf verschiedene Arten negativ beeinflusst werden. Eine Möglichkeit ist, dass sie keinen direkten Kontakt mit dem Ausbildner haben und dazu weniger informelle Gespräche stattfinden. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Motivation der Jugendlichen verschlechtert wird. Eine dritte Möglichkeit ist, dass die Infrastruktur für die Jugendlichen im Homeoffice weniger gut ist. Gerade wenn man sich überlegt, dass Jugendliche bei, der, bei ihren Eltern wohnen, vielleicht keinen eigenen Arbeitsraum haben, vielleicht keinen richtigen Arbeitsstuhl haben und entsprechend auch die Haltung leiden. Man kann sich verschiedene Kanäle vorstellen, wieso Homeoffice einen negativen Einfluss hat. Und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass Homeoffice für die Jugendlichen nicht trivial ist. Kann man zusammenfassend sagen, dass die Kompetenzverlust zum einen durch Homeoffice auch herbeigeführt ist, aber gleichzeitig natürlich auch durch Betriebe oder Branchen, die gar nicht mehr arbeiten konnten? Also es ist wie beides. Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch Quarantäne. Ich glaube, die Zeit, in der die Jugendlichen in Quarantäne waren, hat nicht nur Branchen wie zum Beispiel Gastro getroffen, sondern es hat auch Zeiten in, in allen Branchen gegeben, in denen die Jugendlichen nicht in den Betrieb Betrieb können. Jetzt das Homeoffice, wir haben gesehen, wir möchten auch nicht allzu fest zurückschauen, vor allem nach vorne schauen. Das Homeoffice wird ja aber in der Arbeitswelt eine wichtige Rolle spielen. Da haben natürlich jetzt auch andere Generationen sich mehr vielleicht noch müssen das Ganze lernen müssen. Aber die, das heißt, die Jugendlichen müssen wir ja wie auch darauf vorbereiten oder? Was, was sagst du um den Betrieb? Was das Homeoffice wie die Zukunft hat? Oder? Ich glaube, du dass man den Jugendlichen überhaupt kein Homeoffice. Soll zumuten, ist sicher eine falsche Schlussfolgerung. Es ist aber gerade für die Jugendlichen vermutlich sehr wichtig, dass sie die Sozialisierung und die informellen Gespräche mitbekommen. Das heißt, dass man das Homeoffice vermutlich nicht fünf Tage in der Woche macht oder bei den Jugendlichen vier oder drei Tage, sondern dass man das auf vielleicht einen Tag in der Woche beschränkt. Also mehr im Umgang mit dem Homeoffice probiert, einen Weg zu finden? Das glaube ich ja, Weil, eben, also ich, es ist, relativ wahrscheinlich das Homeoffice Teil der Zukunft wird sein. Insofern ist das ja auch Teil des Lernprozesses, wie man in der Zukunft arbeitet. Und wenn du die Zukunft anschaust, was ihr ja gestern auch in diesem Webinar gesagt haben, dass der Berufseinstieg, dass das ein großes Thema ist, das auch nicht einfacher wurde durch die Corona-Pandemie. Was ist da der Hauptgrund? Hängt das jetzt mit dem Kompetenzverlust zusammen? Oder ist das mehr, weil die Firmen vorsichtiger geworden sind, bei den Leuten einstellen nach der Lehre? Das ist eine gute Frage und wir haben keine Antwort darauf. Was wir wissen, ist, dass während Corona der Berufseinstieg schwieriger war als vor Corona. Wobei wir noch keine Daten haben zum Berufseinstieg im Jahr 2022 Und wir wollen in zukünftigen Studien der Frage nachgehen, was ist die Ursache davon? Ist es der Kompetenzverlust oder ist die schwierige Situation der Firmen, die nicht die Lernenden anstellen wollten. Also das ist einfach ein Stück weit offen. Aber man kann sagen, gegenüber vor Corona ist es schwieriger geworden für die Jugendlichen, eine Anschlusslösung zu finden nach der Lehre zu ja. finden. Ein grosser Teil der Firmen hat gesagt, dass der Berufsinstück schwieriger war als vor Corona. Gut, aber das ist vielleicht auch noch wichtig hervorzuheben. Ihr habt natürlich die Sicht der Betriebe. Was kann man aber als Betrieb dagegen machen? Das, wie kann man das Problem? Ihr faltet das im Auge, aber wie kann man das angehen? Wie kann man vielleicht die Jugendlichen auch mehr unterstützen bei diesem Übergang? Die Betriebe haben angeht, dass etwas, was sie am häufigsten machen, ist, die Jugendlichen bei der Bewerbung zu unterstützen. Man muss sich bewusst, sehen, die Jugendlichen haben sich einmal auf eine Stelle beworben und sind noch relativ unerfahren. in dem. Das heißt, sie haben Unterstützung geliefert in Bezug auf das Dossier zusammenstellen, aber auch darauf, wie man ein Bewerbungsinterview durchführt. Eine andere Möglichkeit ist in Übergangslösungen im Betrieb, wo da Jugendliche mehr Zeit geben, um eine gute Stelle zu finden. Denn ebenfalls etwas, was wir gesehen haben, ist, dass die, dass die Betrieb die Jugendlichen in Bezug auf Möglichkeiten von Aus- und Weiterbildungen beraten haben. Das sind die drei grossen Themen, die in unserer Bevölkerung herausgekommen in bezüglich was die Betrieb gemacht haben. Okay, Ich denke, Betriebe sind da auch sicher engagiert. Und das liegt ja auch im Interesse denke ich, von allen Betrieben von der Branche, den Jugendlichen zu helfen. Ähm, wenn man vielleicht noch einen anderen Aspekt das geht es jetzt auch ein bisschen darum, ich sage jetzt nach der Lehre ist ja die Rekrutierung auch ein Thema für die Firmen. Es ist ja aber auch schon bei den Lehrstellen ein Thema. Hat, was hat das für Auswirkungen, gehabt, die ganze Pandemie, auf die Rekrutierung selber? Zum Teil hat ja nicht mehr geschnuppert werden, ganz am Anfang. Wenn wir jetzt noch ein bisschen in Bezug auf die wir nicht so einen grossen Einfluss. Wir sehen aber im Allgemeinen einen sehr starken Digitalisierungsschub. Wir sehen, dass, wenn wir in Zukunft schauen, etwas, was eine sehr wichtige Veränderung ist, dass Social Media bei der Rekrutierung eine größere Rolle spielt. Und dass Bewerbungssprüche virtuell durchgeführt werden, ist ebenfalls etwas, was die Firmen angegeben haben, dass das auch in Zukunft wird der Fall sein wird. Die virtuelle Schnuppellehre hingegen, das ist etwas, das nur einen sehr kleinen Teil gemacht hat. Und das hat vermutlich damit zu tun, dass bei einer Schnuppellehre das Wichtige ist, der persönliche Match zwischen Firma und Jugendlichen zu eruieren. Und das kann man virtuell einfach nicht gleich gut machen. Aber gleichzeitig sagst du, dass die digitalen Kanäle wichtiger geworden sind, sechs für eine Lehrstelle oder auch vermutlich nach der Lehr, zum jemanden zu rekrutieren. Genau. Gut. Ganz allgemein, möchtest du wie Prognose wagen für die Zukunft? Also, wie geht es um Lehrstellenmärkte? Wie, wie steht es um die Lehrstellensituation in der Schweiz, um die duale Berufsbildung? Ich glaube, es sieht gut aus. Wir haben die Firmen gefragt, wie Corona das zukünftige Lehrstellenangebot beeinflussen Und 95 Prozent haben gesagt, dass es keinen Einfluss hat. Also, wir sehen, dass dass das Berufsbildungssystem der Schweiz sehr viel Resilienz gezeigt hat und eigentlich gut durch die Krise durchgekommen ist. Und sogar vielleicht als Anlass genommen hat, eben einen Digitalisierungsschub vorzunehmen und vielleicht noch andere Innovationen, die das System weiter stärken können. Ich glaube auch wichtig, vielleicht noch der Hinweis auf Lehrstät, der hat man auch noch die ganzen Detailinformationen. Was man sicher kann mitnehmen kann, ist das Angebot der Lehrsteller ist konstant geblieben. Das ist schon mal erfreulich. Ich gleich der Kompetenzverlust, der Übergang in die Arbeitswelt von der Jugendlichen, das muss man im Auge haben. Auch als Firma kann man da etwas dazu beitragen. Mich nimmt das Wunder, Thomas, als letzte Frage an dich, was ist dein persönlich grösster Wunsch für die Zukunft der Berufsbildung? Ich habe nicht wirklich einen grossen Wunsch, weil eben ich gesagt habe, wenn ich aus meiner Perspektive hat das System gut fun funktioniert gut und hat in der Krise gezeigt, dass es sehr gut funktioniert. Und ich glaube, mein Wunsch war vor allem, dass man das wahrnimmt und dass man das wahrnimmt und dann dem System weiter schafft. Wir haben in den in der letzten 20 Jahren zum Beispiel in Bezug auf die Durchlässigkeit sehr viele Innovationen gehabt. Und es ist wichtig, dass man das System auch in Zukunft innovativ bleibt, damit es mit solchen Herausforderungen kann, kann zu Schlag kommen Und ich glaube, das sind jetzt zwei Wünsche, die ich habe. Einerseits, dass man sich der Stärke von Systems System bewusst ist. Und andererseits, dass das System weiter an sich schaffen kann. Sehr gut. Danke vielmals, Thomas, für das Gespräch und auch danke für deinen wertvollen Einsatz für die duale Berufsbildung. Und schön, dass ihr heute zugehört. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Es heißt Inside-Berufsbildung.